Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich zusammen mit Victor Mining Simulator 2. Ich sollte Victor unbedingt bei einer Challenge helfen. Und was das für eine Challenge ist, erklärt er am besten selber. Und dann nehme ich an, da werden wir erstmal vom Noob zu Pro spielen, ohne zu klicken. Oh mein Gott. Und wie willst du das machen? Ja. Ohne zu klicken oder ohne zu minen? Oh, voll vergessen, Digga. Ohne klicken geht das nicht. Ich muss dir erstmal was erklären, Anson, okay? Ja? Ich hab dich verarscht. Jetzt hör mir zu. Ich hör mir zu, Hanson. Wir werden jetzt oder 2 ohne zu MEINEN spielen. Oh mein Gott. Was? Du wirst mein Sklave sein und mir helfen. Wie so ein Opfer. Okay. Jetzt bote mir den Weg nach unten. schon. Boddelt. Ja, buddel sofort! Ich buddel schon! Ganz nach unten! Schneller! Ich versuch's ja! Bitte! Ich schleich! Du bist trotzdem irgendwie verlangsam. Ja, ich bin ziemlich du schneller machen? Ich kann nicht schneller machen. Mach halt einfach schneller. Ja, mach okay, du sind doch, wir doch einfach schneller! Schatz, hab's ja, ist ein guter Start, Anton. Ja, ich buddel jetzt einfach nach unten. Ich mach, was ich will. So, Victor, wie fühlt es sich an, so von mir nach unten gezogen zu werden? Bist du überhaupt in meinem Loch oder wartest du? Das da rum? fühlt sich so gut an. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich hab. Ich guck, sehe. Ah. Ich sehe manchmal deine Füße bei mir reinfallen Was? Ja, ich sehe manchmal so deine Füße rein Oder sind jetzt andere Leute? Da ist noch eine zweite Person bei uns das ist drin Da ist eine andere Person drin Du siehst andere Füße Gehst du raus? Ja, unser Loch Ist unser Loch Komm, Victor, wir müssen das Loch verschieben Okay, also wir verschieben das Loch Okay, hier ist das Loch Okay, hier ist das Loch Jetzt okay, sind wir in der zweiten Area schon mal an Yay! Yay Und auf diese Area kann ich mir tatsächlich sogar die erste New kaufen Denn, Leute, ich darf zwar nicht meine. Ich darf nicht mit meiner Spitzer gesagt, abbauen mhm. Aber ich darf erstmal Dynamit wie ein Verrückter rumwerfen mhm. Oh Gott ähm, Victor, hier hat schon jemand Dynamit wie ein Verrückter rumgeworfen. Der kostet nur 85.000, er das erste C4. Das ist machbar. Das ist gar nicht mal so viel. Und, Victor, ich glaube, wir suchen mal nach absolut? einer Höhle. Weil. Wo bist du? Ich bin hier ins Loch direkt reingefallen. Hi, ah, hi. Hi. Ja, ich glaube, ich nutze Machst jetzt mal noch? meine äh, Nukes hier, um ein bisschen was frei zu machen. Aber warum? Weil wir nach einer oh Gott, Truhe ist hier suchen. Wollen wir nicht nur, schon mal nach einer Truhe suchen? Aber hier gibt es ja keine Höhlen, oder? Natürlich gibt es ja Höhlen. Warum ja, sollte es hier keine mal. Höhlen geben? Die nächste Höhle ist direkt hier, Viktor. Ja, okay, Anton, Ja, da unten. Geh rein. Hol sie dir. Oh mein Gott, die erste Kiste. hat Tiger. 500 Münzen. Oh wow. Ich kann, könnte ein Eck kaufen. <lacht> okay, Aber ich, ich glaube, das Eck ist 500, 500 nicht. gibt noch nichts. Ja, eben. Ich glaube, das bringt noch nichts. Aber Anton, wo bist du? Ähm, ich bin du wieder oben verlassen? bei Frozen Depths. Ach so, ich komme. Ja, wo oh, bist du? Wo oh, bist du? Ich komme. Ich komme. Ich bin gar nicht. Okay, wir springen runter, schnell, schnell damit uns schnell. keiner sieht. Hier in das Loch. Hier hat jemand schon ein Loch gebuddelt. <lacht> Wer hat jetzt hier das Loch gemacht, Anton? Ja, das habe ich doch eben gemacht bisschen Vorarbeit von mir. Hoch, nice. Wir ja, gehen mal noch ein Loch. Ich oh, immer direkt ich bin rein. Die Flummi gesprungen. Auf okay, jeden sind wir jetzt in der Bugomi Basin Area. Wo muss ich jetzt rein? Ah, da muss ich rein. Mach genau, also. hier ist das nächste Loch. Das habe ich schon für dich okay. vorbereitet, Victor. Ah, Keine Sorge. Danke schön. Ja, ich wollte dich einfach mal ein bisschen schneller nach unten holen und ich dachte War mir, ja, eine Ehre, Mann, dieser Accord. Genau, oh, genau. Ich ah, ignoriere oh, die ja, Leute da, ich da unten, ja. ignoriere nice. die, die hier unten im Loch drin sind. Hä, hey, ich sehe keinen der hier im Loch ist außer du und mich. Ja, genau. Ja. Also, ich sehe nur mich und dich. Dann wir uns mal runter die vorletzte Ebene und da können wir nochmal gucken, ob die Truhen dort ein bisschen mehr bringen. Das Ding ist ja, die Truhen bringen genauso viel. Das, das einzige Ding ist halt, desto weiter unten du bist, desto höher ist die Chance für goldene Truhen und solchen Sachen. Und die wollen wir ja auch das finden. Tier, oder? Halt ja, natürlich, weil die bringen dann, glaube ich, 5000 Coins. Und theoretisch bräuchten wir dann, wenn wir keine Pets haben, bräuchten wir wie viele Pets? Ich mein, wie viele Truhen? 85.000? Du ähm, so Mathematiker. Eine Menge. Und wir haben es gleich geschafft, und, Victor. Also, das du sind das? nur 17 Truhen, die wir noch finden müssen. 17 goldene Truhen. Das machen wir easy. Ja. Hier sind wir endlich. Hier, Anton. Ah, ich flieg jetzt noch, Anton. Hilfe! Ja, dann geh auf Verkaufen. Ich war raus. schlau. Ich wusste, dass die das machen werden. Kommst du hoch? Hilfe, Anton. Gehst du Verkaufen? Mich raus. Gehst du Verkaufen? Ich kann nichts verkaufen. Ah. Gehst du Oberfläche und runter teleportieren? <lacht> Mach ich. Hi. Hi. Du okay. also du mich jetzt erstmal zu Höhlen? Ja, ich guck jetzt erstmal hier, ob da eine Höhle zu finden ist, weil man kann ja immer noch mit der Kamera, auch wenn man keinen Dings hat, gucken Okay, da unten ist eine Höhle, aber die ist zu klein für eine Kiste. Hä? Ja, die, wir haben uns sogar eine der Höhle vorbeigegraben. Ja, das hier war die Höhle. Ey, was will ich? Ich hab gar nichts gebuddelt. Das hier ist die Höhle, Victor. Ich habe immer noch null Blöcke meins. Ja, immer noch null Blöcke meins. Ja, wo bist du? hin? da bist du, hallo. Ja, hi. Okay, hier, hier. Ah, ist die blöde Kiste. Oh, Höhle. Oh, OP-Kiste. Okay. Die kacke 500 Münzen. 500 Münzenkiste. okay. Na, die nächste Höhle wäre da hinten. Bitte, bitte gib uns die gute Anton. Kisten. Hm? Ab zum Profit, Anton. Profite? Oh. Keine Profite. Okay, Victor. Ja, das können wir nicht machen. Hm. Was sollst du machen? Ich wollte antäuschen. Ich, wollt, ich will unser Anhängsel hier loswerden. Ich habe eine Idee, wie. <lacht> komm mit, komm mit, komm schnell, Sie schnell, schnell, komm. schnell. ich komme. Hier runter. Ich bin aber nicht so schnell wie du. Wo bist du hin? Ich bin da einfach da in den so. Gang und dann ins Loch rein. Ich bin auch hier. Hallo. Ja, also. sehr gut. Bau über dich zu. Ich habe keine Blöcke zum Zubauen. Die muss ich, ich alle behalten. Meine. Ah, das wäre so cool, wenn man hier zubauen könnte. Dann wäre das wirklich wie Minecraft. Oh, Aber das war eine Höhle, Anton, hä? Ja, oh, ja. War die gut? Ich weiß die nicht. Die hat sich voll klein angefühlt, weil das Loch nur so zwei Blöcke hoch war. Natürlich sind nur zwei Blöcke hoch, Anton. So funktionieren Höhlen in dem Spiel. Ja, nee. Äh, Kisten sind nur in großen ja, Höhlen wie der da. Hier, Kist, hier ist die Höhle. Wo ist Diese die Kiste? Kacke. Keine Kisten. Keine Kisten. Und keine Kisten. Oh, es geht nichts. hier aber weiter. Nüscht. Okay, dann nichts, gehen wir hier also aber hin. mal, hier hat schon okay, hat jemand vor. Voll... Kommt... Ah, nächste oh, oh, Höhle. Guck, Anton. Auch nichts. Okay, okay nächste nicht. nicht Höhle. Wir finden schon eine Höhle für dich. Na, jetzt müssen, wir müssen eigentlich diese blaue Kiste finden. Wie viel ist da drin, wenn du nichts hast an Bonus? Gems. Nur Gems? Okay. <lacht> nee, die bringen keine Coins. Nur die goldene Kiste bringt Coins. Bist du goldene Kiste? Oh, hier ist eine gute. Oh. Nein, er wird mir die Kiste holen. Er wird mir die Kiste klauen. Nein. Okay, ich habe die Kiste bekommen, Anton. 2000 Coins. Oh, ah, hier gut. ist auch Deltrix. Pass auf. Ich versuche, den wegzubuddeln mit seinem Bohrer. Oh. Gehst du oh, weg! Meine Coins! Meine Coins, Ich finde keine Kisten! Ah, hier sind so viele Ärzte, die nehme ich mit, das gönne ich mir. Mmh, lecker wir schmecker. Ich wurden alle Kisten geklaut. Lecker schmecker. Hm. Deswegen, Private Server wäre schon praktisch, aber das ist halt die Challenge, ne? Dass hier einfach andere Leute ja, um ich uns rum Natürlich, Das ist die Challenge, wer ein Noob zu spielen. Okay, warte, also wir müssen weg. Okay. Hier gibt's nichts. Okay, Victor, hinter dir, hinter dir. Wir müssen, worunter wurde wo uns keiner sieht? Okay, also Mach hinter dir <lacht> zu. <lacht> du bist so schlau. Okay. Wir, wir buddeln uns erstmal dahin, weil das ist eine ganz kleine Höhle. Da muss jetzt die größte Kiste Aha. aller Zeiten drin sein. Okay, ich muss einmal noch gucken, wo die Höhle ist. Ah, hier! Oh! Oh, uh, goldene Kiste, please. 15.000 Münzen. Nice. 15.000. Wie viel brauchst du nochmal? 48.000? 85. 85. 85, okay. Wir brauchen ein paar mehr goldene ich Kisten glaube, oder noch bessere fast. Kisten. Goldene Kisten wären tatsächlich sogar am besten. Ich dachte, die bringen nur 5.000, aber die bringen anscheinend sogar 15.000. Uh! Ja! Und was bringen die silbernen Kisten? Ich glaube, die bringen 2.000. Ich hatte mal das Gefühl, dass die besser waren, aber wahrscheinlich, weil ich die silbernen Kisten später im Ich Ja, Spiel wahrscheinlich, weil du Pets hast, Anton. Ja. Kisten könnt ihr auch über eine Milliarde geben, aber ich habe halt keine Pets. Warte, da war eine Höhle, Anton, da war eine Höhle, meine. Nein, da war keine Höhle, das bildest du dir ein. Komm, wir buddeln uns kurz mal da hoch zu der Höhle. Okay, also wir bauen uns doch zu der Höhle, die ich mir eingebildet habe. Ja, hast du dir halt ja. eingebildet. Wo ist denn die? Ich sehe nichts. Habe ich mir halt eingebildet. Was soll ich denn sagen? Ich sehe keine Höhle. Ist das die Höhle? Ich glaube schon. Ja, das ist die Höhle. <lacht> und dann ist die Kiste. 1200 Coins. Und hier geht's weiter nach unten, Anton. Hier, yeah. hier geht es weiter nach unten. Und hier ist nichts. Hier und ist nichts. weiter nach unten, Anton. Ey, aber dafür findet Höhle. uns hier niemand mehr. Wir sind jetzt so eingekapselt, uns findet niemand mehr. Genau, Anton. Also. Aber wir finden uns auch nicht mehr. Also, wenn du einmal irgendwie auf Oberfläche kommst, dann ist es vorbei, Victor. <lacht> Sind wir tot? Ja. Wollen wir sich vielleicht zu Höhlen buddeln, Anton? Da ist eine Höhle neben uns hier gewesen. Nein. Das ist doch gar nichts. ich seh's doch. Doch, da ist eine Höhle. Da sind sogar mehrere Höhlen neben uns. Wir gucken einmal raus. Ah ja, da oben. Ja, ja. Ja, aber nur weil du durch die also Wand bist. Du guckst, bist ja gar nicht die mal die Cheater, Höhlen die alle Peter, hier ist eine Kiste rechts hier direkt. Oh, 500. Kiste, Kiste, Kiste. Das wird wahrscheinlich kacke. Die hat nur 500 Coins gebaut. Okay, hier hinten ist nichts. Hier ist nichts. Oh, 65.000 Coins. Ich darf die Erze alle behalten, ja? Ja. Ja. Es lohnt sie sich für mich, Leute? Training, also ich, ich stecke im Loch, bis ich komme nicht mehr raus. Nee. Okay, wo ist die nächste Höhle? Ähm, da, ja, aber die ist jetzt auch nicht so riesig. Wir gucken einfach mal nach. Gucken wir mal nach. Ja. Naja. Oh, ich ist Höhle. Ja. Hier ist aber nichts. Und die nächste Höhle ist direkt nebenan. Dann ab nach nebenan. Das war sie. <lacht> <lacht> So, die nächste Höhle ist... Äh, ja, hier oben? Drüber? Ja, okay, das war eine zwei Block hohe Höhle. Okay, nice. und die nächste Höhle ist... Wir sind hier, Mann! Das ist so eine flache Höhle. Hier, da ist die Kiste. <lacht> Kisten, Kisten, Mehrere Kisten, oh mein Gott. 500 Coins. Hier, hier, hier. Und da ist eine Silberne. Ich hole. Können oh, dir nein. alles? Ich gehe mir alles. 500 Coins! Ja, Victor! 200 Coins! Hier ist doch eine, hier ist doch eine, Victor, du bist vorbeigelaufen. Oh, Direkt ich komme vor wo? Direkt vor mir! Achso, achso! 4.000 Coins! Nice! Yeah! Oh, warte, das muss ich mitnehmen. Wir suchen weiter nach Kisten. Weil wir weiter... Weil wir weiterlaufen. Nee, ich natürlich. suche noch weiter nach Kisten. hier. Ich auch. Aber wo sind die Kisten? Denn hier ist noch irgendwie ungeladene Höhle, deswegen. Ja, ungeladene Höhle das eine Kiste, Kisten. Das ist die Kiste, Anton! Ja! 1.200 Coins! Aber wir brauchen mehr, bessere Kisten! 30.000 Coins! Ja, wo sind 30.000 Die eigentlich die goldenen Kisten. Kiste. Keine Ahnung, wo sind die? So, gucken wir mal nach und... Hier sind so viele Höhlen Nee, das ist schon der größte Höhlenschank, den wir hier haben. So, also den, den wir hier haben. Anton, ich glaube, ich stecke wieder in einem Loch. Oh nein, in welchem Loch? Ich kann dich nicht finden. Ich bin raus. Alles gut, Anton. Alles okay, gut. Okay, ich ich seh dich. Hier. Sehr gut. Gut, wir müssen raus. Gut, wir müssen uns weiter nach unten buddeln, weil auf der Höhle ist das Höhe nee. ist das die größte Höhle hier in der Nähe. Wir brauchen mehr Höhlen, die geladen werden. Wir müssen jetzt zwar zum Crashen bringen, Anton. Genau. Aber. Ah, da unten ist die nächste Höhle hier. Jetzt geht er zur nächsten Höhle, Anton. Eine Gönnerhöhle wird das. Ui, das ist wie ein Riss. Eine Gönnerhöhle. Und dann auch noch auf so einer Ebene, wo sich die Blöcke färben. Das ist cool? Aber keine Kiste, keine Kiste. Warum? Okay, guck mal nach. Warum? Mhm. Direkt unter uns ist die nächste Höhle hier. Können wir uns einfach runtergraben und dann fallen wir rein. Sunder. Aber wo ist es, Wo sind die Kisten? So, die oh, Kiste! Hier! Sehr gut. Münzen? Ja, aber, aber wo sind die guten Kisten? Ich weiß es auch wo sind nicht, die aber hier ist voll die große Höhle. Oh ja, voll, oh, hey. Voll die große Höhle, Anton, noch eine weitere Kiste. Ja, aber immer nur die schlechten. 500 Münzen. Meinst du, die schlechten Spawner du in der Nähe bist oder was? Das wäre richtig 500 mies, wenn, und so, also. wenn die Kisten spawnen, je nachdem wer oh. in der Nähe ist. Gold. Uh. Gut. 15.000 Münzen, nice, das hat, wir haben die Hälfte schon, wir haben die Hälfte schon. Okay, hier noch eine. 500 Münzen. Die pisse ich. Okay, und dann gehen wir runter. Das wird wieder eine flache Höhle unter uns, aber wir gucken sie uns trotzdem an. Ja, vielleicht haben wir trotzdem irgendwie sieben Kisten dort, das kann ja sein. Okay, das hier äh, ist die, okay. die flache Höhle. Ah doch, größer, als ich dachte. Oh, die ist ja mega groß. Oh, ist direkt hier oh oben, oh wo Gott, wir Gott, reingekommen ja, sind. Die sind 500 Münzen übrigens. Okay, Anton. Okay, Anton, die ist zwar leider nicht so gut für mich, aber ich glaube, ich kann mit der erstmal. Den warte, Big Victor, Big warte, Victor, warte, Victor, warte, Victor. Kommst du ran? Wie bitte? Was? Kommst du ran? Kommst du ran. Hier wie, oben. Wie bist du? Hier, da, wo wir reingegangen sind in die Höhle. Du hast was vergessen. Hier. Du bist einfach dran vorbeigelaufen. Hier. Oh, da ist noch eine Höhle. Oh, die habe ich, hab ich ja komplett übersehen. Ja. Ja, 2000 willst Hallo? Oh, oh. die blaue. Darf ich die haben? Holzkiste. Aber siehst du dich ja, Anton? Ja. Ich kann mit der einen Big Earner Boost bekommen. Wenn ich den bekomme, dann bekommen wir anderthalb Mal so viele Coins die ganze Zeit. Deswegen, please. Okay, wir hoffen, dass das auf Kisten zählt. Ich habe 20 Edelsteine, 10 Minuten Lucky Boost und für 2 Minuten Super Lucky Boost bekommen. Ah, okay, naja. Schade. Schade, schade, schade, schade. Schade! Schade! Okay. Das ist selber eine Kiste. Uh, uh. 2000 Münzen, nice. Das sind zwei. Nur noch eine goldene. 1000 Münzen. Ey, das ist die beste Höhle. Ich dachte, das ist so wieder so eine flache Höhle Minzen. in der Nichts Das wirklich ist wirklich die beste Höhle in Fortnite. Seht ihr, Leute? Münzen? Leute, ihr dürft eine Höhle niemals nach ihrem Äußeren beurteilen. Es kommt immer auf die Digger. inneren Werte an. Auf die Kisten. Auf die Kisten geht's an. Und auf die Erzen. <lacht> Anton, ja? mir fehlen doch 15.000. Immer noch. <lacht> Was? Wir sind fast fertig. Ja, aber eben waren ist ja 15.000. Okay, wir buddeln uns weiter nach unten, obwohl ich gucke erstmal, dass wir uns hinbuddeln aus. müssen. Okay, da ist wieder eine Höhle, die sieht sehr, sehr flach aus, aber wir gehen hin, weil nicht auf die äußeren Werte schauen. Es ist ja das genau. Innere, worauf es ankommt. Ja, die Kisten. Genau. Und? Ah, sie ist nicht so flach, wie ich dachte, da aber wir. wo sind die Kisten? Wo sind die Kisten? Victor, Nichts. was soll das? Nichts. Die, die Nichts. Höhle hat uns verarscht. Mein Geld zurück. Okay, hier oben geht's weiter. Okay, let's go, under, Nach oben. Ich bin ein Pionier. Ich bin der Pionier der Höhlen. Hallo? Was ist das für eine Höhle? So, hier. Ah, da sind wir. Aber hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Okay, dann gucken Usch. wir weiter. Kommen wir mal nach. Dann gucken wir weiter. Oh, und die nächste Höhle ist direkt hier schräg unter uns. So, und hier ist das Darf eine goldene Gold? Kiste. Zwei. 3000 Z Coins. Zwei. Ja. Hier ist eine weitere. Fünf Edelsteine. Nein. <lacht> 2000 Coins. Mhm. Wir sind in nur noch 10.000 Gems entfernt, Anton. Okay. Aber ich glaube, ich glaube ich, weitere glaub, Kisten, kann das sein? Ich glaube, das war's. Ja, aber es in gibt Promit und Unoptanium. Das und damit kann ich ich glaube, ich kann das nicht mehr abbauen. Ja, ich gucke nur, ob wir vielleicht was übersehen haben. Leute, wenn wir eine Kiste übersehen haben, schreibt es in den Chat. Ich lese es nicht. Ich lese Wo bist du hin? Ich stehe neben dir. Ach so. <lacht> das habe ich gewusst, Victor. Das habe ich gewusst. Genau, also. Ja, gehen wir in die nächste gewusst. Höhle, die ist hier. Oh! Ja, genau, gehen wir in die nächste Höhle. Oh, okay. Please 1200 Kreuz ist gut. Okay. Und die nächste Höhle ist. Oh, das ist eine hohe Höhle. Das sind zwei Höhlen übereinander. Wenn wir Pech haben, landen wir zwischen ihnen. Okay, das hier ist erstmal die obere. Hier ist nichts und dann das springen wir runter in die untere. auch nichts. Wow. Nur mein Geld zurück. <lacht> wo ist mein Geld? Okay, ich wir müssen uns nach unten Hier ist keine Höhle mehr in der Nähe. So, jetzt sollte aber wieder eine Höhle in der Nähe sein. Also gucken wir nochmal nach. Und ja, da könnte was drin sein. Wir gucken erst mal okay, wir erstmal hier hin. Okay, Wenn wir dann die nichts Besseres finden, können wir nochmal zurückgehen oder uns die andere angucken. Wo ist, mhm. wo ist die Höhle da? Nee. Hä? Nee. Nicht blöd. Direkt über uns? Ja, die ist über uns. Ah, hab ich gewusst. Ähm, innere Welle. Du weißt ja ne? gar nicht, sie ist flach. Die sieht gar nicht Kiste. flach aus. 6000 Coins. Ah, sehr gut, 6000. <lacht> ja. Seht ihr innere Wir Werte? Wir empfehlen doch 2100. Gut, Und dann gehen darf? wir wieder zurück in unseren Gang von eben. Jetzt gut, glaub, noch eine dran. Kiste. Komm, hier ist der Gang von eben. Warte, mussten wir hoch oder runter für die andere? Wir mussten auf der Ebene bleiben ungefähr. Okay, hier ist die nächste Höhle. Ah, eine goldene. 5.000 Gems. Gems. Gems. Äh, Coins, Coins, Coins. Coins. Ah, ich Coins. dachte schon. <lacht> oh mein Gott, das oh. war zu wild gewesen. Auf jeden Fall nochmal 1.200 Münzen. Wir haben es geschafft, Anton. Wir haben es geschafft, Victor. Deine Victor Sklaverei weg. hat sich gelohnt gemacht. Jetzt kann ich erstmal Dynamit kaufen. Jetzt kann gegamed werden, Anton. Ich habe den Dynamit gekauft, Anton. Victor hat sich Dynamit, ich Dynamit gekauft. Dynamit. Das kann man sich glaub, bei also. Frozen Deaths kaufen, oder? Genau. Jetzt gehe ich erstmal wieder zur Spawn-Welt. Hol dir erstmal beim Shop den neuen Backpack, Anton. Yeah. Für 14.000. Dafür 4.000. Okay, den mittleren Fass. Beim Mining-Simulator ohne Mining durchspielen heißt, man kann ja immer noch die Omega-Nuke benutzen oder halt das Dynamit. Eben, und deswegen werde ich jetzt erstmal OP-Pads hatchet. Ich habe Hirsch gehatcht, Anton. Uh, ja, ich habe schon alle OP-Pads gehatcht. Guck dir das mal an, ich hier. Ich Hirsch gehatcht. Was? Habt ihr nicht verstanden? Ich hab jetzt Eichhörnchen gehetzt, Anton. Hast du nie? Du nimmst doch Eichhörnchen. Warte, ich bin so peinlich. Okay. Bist du gar nicht. Doch. Ja, wo bist du? In der Frozen jetzt jetzt werfe ich erstmal meinen Dynamit überall hin. Und okay, okay, ich versuch die Leute in die Irre zu leiten. Ich kann die Herzen ich bin weil <lacht> meine Spitzhacke zu schlecht ist. <lacht> Oh, wow. Du musst dir eine bessere Spitze leisten. Ich brauch eine bessere Spitzhacke. Aber du kannst ja eigentlich auch die schlechten Ärzte erstmal mitnehmen. Nee, ich würde nicht jetzt, jetzt fängt halt der Struggle an, Viktor. Jetzt fängt der Struggle an. Ich komme erstmal. Oh, okay. Anton, ich sehe gerade S. Es gibt Dynamit, das kostet nur 2500. Oh. Wir er einfach auf Dynamit gehen können? Ja, habe ich doch gesagt. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Wusste ich wirklich nicht. <lacht> Aber das Dynamit, das hat, glaube ich, nur 2x2 zwei Sprengradius. Also so gar nichts. Ja, wieso sowas. Ey, man hätte aber damit gamen können, theoretisch. Ja, aber Victor, wenn du jetzt an die Oberfläche kommst, ich habe da ein bisschen Kohle freigesprengt. Ich liebe Kohle, du weißt jetzt ich, ich liebe Kohle. Da ist Kohle vorne Ich liebe ich da vorne. Kohle, Anton. Hier. Oh mein Gott, so viel Kohle. Ich werde jetzt den Boden unter deinen Füßen wegsprengen. Ha! Nie wieder wirst nee. du herauskommen. Oh, noch mehr Kohle. Oh, ich bin tot. Ich habe noch mehr Kohle freigesprengt. Nee, ich habe jetzt Kopf. Ist so Fossil Kohle. und sowas. Okay, dann hole ich die Kohle. Das ist meine Kohle. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Das war ich, Victor. Oh, okay, okay. Wenn ich 450 Silber farme, Anton, mhm. dann kriege ich 1400 Punkte. Das bedeutet, ich kann mir dann, glaube ich, ein Eck kaufen. Okay. Die wenn Frist, so äh, als Zwei. du eben noch gemeint hast, Chromit meinen, dachte ich mir, Digga, wie willst du Chromit meinen? Wenn du, wenn du eine Spitzhacke hast, die Chromit meinen kann, dann hast du das Spiel durchgespielt. <lacht> Nein, no, ich muss erstmal in die Space Area gehen, Alter. Also. Ja, da bin ich schon längst schlafen, wenn du da bist. Aber die Videos zusammengebaut, Alter, was sollen wir jetzt machen? Ähm, ja, also keine Ahnung, wir können jetzt Feierabend machen, oder? Jo. Ja. Also jo. das war's mit dem Video, Like, Abo. Oder wir machen nicht Feierabend, weil irgendwie ist es noch nicht so zufriedenstellend. Also ich warte irgendwie, bis die Videos wieder da ist. Ja, du kannst doch hier das Robux-Ei öffnen, bist <lacht> du halt ein Noob mit Robux ohne meinen. Jetzt einfach so random Robux-Ei ja? öffnen. <lacht> Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. Geh fischen. Muss man nicht, kann man aber. Wie soll Victor fischen gehen? Er hat nicht mal die Millionen Blöcke, um hier überhaupt reinzukommen. Ich hab 500 Blöcke. Ich, warte, wo ist hier Victor? Hier, 519 Blöcke hat er. Okay, ja. ich mach alles frei. Ah, ne, kannst du hier einfach tippen. Ich hoffe, ich kann erstmal die Münzkiste mitnehmen. Und ich kann die, wenn ich auf 8000 Münzen bekommen. Nice! Yeah, Victor, komm mit Frozen Deaths hier: ist Silber. Oh, Silber, Silber, Silber. Ich brauche halt 450 Silber. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Das sind 450 Erze, die ich abbauen müsste. Für Ach, den. Was? Kommst du ran? Was? Baust du ab hier? Wollen wir das machen, Anton? Machst du. Meinst du nicht, dass es ein bisschen zu viel ist? Das kriegst du hin? Wo bist du denn hin? Achso, da. Ich brauche auf mein Silber. Aber hier ist auch Silber. Hier ist überall Silber, Anton. Du bist überall Silber. Ich werde jetzt no die 2012 G vernichten. Vernichtet! Haha! Oh, er hat's überlebt. Ich mache dieses Loch zu einer Todesfalle. Ich glaube, dieser Typ stream uns, Anton. Die streamt uns alle. Wie alt ist der, gar 10 Jahre alt ist? <lacht> ja, der ganze Name ist 2012 in seinem Namen, der. Ja, der kommt jetzt nie wieder raus aus dem Loch. Komm, schmeiß den ich den, Silber. Sch Sprengstoff auf ihn. Ich würde Sprengstoff auf ihn werfen, das funktioniert aber so gut, nicht so gut an. Ja, ich werfe schon genug auf ihn, er wird nie wieder rauskommen. Ich komm, du bewirfst gerade einen anderen Typen, der 2012 im Namen hat. Nee, nee, ich bewerfe <lacht> Nova die 12, 2012 GRG. Es gibt so ein 2012er. Warte, wo? Oh, es gibt auch einen Killer-System-Union. Einer ist von mir im Body, also mein Silber. Hier, guck, einer ist hier, Anton. Warte, wo? Oh. Ja, das ist aber nicht der, den ich meine. Ich meine schon den da unten. <lacht> ich meine eigentlich den hier. Das ist der Typ, der mir die ganze Zeit Silber klaut. Ehrelos. Also, ich klaue eigentlich die ganze Zeit Silber. Ja. ja, genau. Mein Silber, Anton. Nein, mein Silber. <lacht> ah, du, du aber mein Silber. Mein Silber. Aber so viel Silber. Ja, es ist mein Silber. Mein Silber. ist so mein viel Silber, oh. du klaust mir das. Ehrenlos. Ich geh jetzt verkaufen. Nee, ich gehe jetzt hier alles wegfischen. Das ist alles mein Silber. Leute, schreibt mal in den Chat, wem gehört das wegfischen. Silber. mir. Hä? ich bin jetzt aber gestorben. Jetzt bist aber gestorben. Ja. Ich naja, ja, weiß aber jemand, jemand gestorben, Ja, und deswegen der Nuke gestorben. sobald ich da 19.000 übrigens habe, und dann kaufe ich mir jetzt mein neues Eck. Aber was ich jetzt mal machen könnte... Victor du kommst ja jetzt alleine klar, nicht wahr? Ja, ich komme alleine klar. Ich bin jetzt OP-Pro. Ich werde ja nur von irgendeinem Typen, der 10 Jahre alt ist, genervt. Ich habe gerade anstatt auf Oberfläche auf Verkaufen gedrückt. Und jetzt sind meine ganzen Tickets für zu wenig verkauft worden. <lacht> Opfer, das ist mir heute schon das, mal das zweite Peek. Mal passiert, Victor. Und ich krieg jetzt nur OP-Pad. Ich habe jetzt einen Elefanten bekommen, Anton. Sehr schön. Aber für mich war es das dann. Mhm. Ich habe dich unterstützt. Du schaffst das jetzt alleine. Ich schaffe das alleine, Du bist jetzt Anton. ein großer Junge, Victor. Ich bin ein großer Junge. Für mich war es das dann. Wenn ihr sehen wollt, wie Victor sich geschlagen hat, dann schaut in seinem Video vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao.